Äh, willkommen Leute, mein Name ist Sertion. Ich begrüße euch zu einer neuen Skywars Challenge. Heute die No Sprint Challenge. Der Name erklärt sich von selbst: Ich darf in dieser kompletten Runde nicht sprinten. Das heißt, ich gehe jetzt in die Option, in die Steuerung. Ähm, wo ist hier Sprinten? Äh, da, L-Control, wir packen es, auf L. Oh, fällt auf mit Doppel-W, okay, ja. ich darf einfach versuchen, mal nicht mit Doppel-W auch zu machen. Das ist, oh, bei mir jetzt geklingelt, egal. Okay, Leute, dann sehen wir uns in der, er dann gehe ich jetzt in die erste Runde und dann sehen wir uns gleich. So, Leute, da sind wir dann in der ersten Runde auf der Map Valera, ähm, ich habe das Enderman-Kit, Vielleicht kann ich damit irgendwas reißen. Ich denke eher weniger. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Okay, es ist gerade ein bisschen geleckt. Äh, ah, ah, da geht's lang. Okay. Es leckt gerade ein bisschen. Also, das heißt, lag? Ich packe gerade ein bisschen. Seltsam. Ähm. Egal, das hindert uns nicht daran, jetzt hier weiter zu spielen. Wir werfen uns dann jetzt mal in die Mitte. Um mal, irgendwas zu reißen. Weil ich meine, ohne Sprinten, was willst du da tun? Komm, Ohne Sprinten. Ohne Sprinten kann ich nicht kämpfen. Na, ohne Sprinten geht das nicht. Egal, Leute. Das war es dann mit der ersten Runde. Und wir sehen uns in der zweiten Runde. Bis gleich. So, Leute, da sind wir dann in der zweiten Runde. Wieder auf der Map Valera. Die ist gerade sehr oft vertreten. Und wir haben echt sehr gutes Equipment in der ersten Chest bekommen. Dafür, dass es halt eine Starter-Chest ist. Ist schon geil. Diesmal ohne das Enderman-Kit. Ich will mal. Ohne kämpfen. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen besser für mich. Ich habe jetzt mal das gärtner Kit, aber trotzdem habe ich eine Enderpelle. Das heißt, ich gehe jetzt mal schön in die Mitte. Wenn ich treffe, ja. Oh Gott, das ist so ungewohnt. Okay, ich brauche mich mal lieber hoch, denn ich glaube, der hat viel besseres Equip als ich. Oh, scheiße, an den Ecken waren auch überall Drohnen. Okay, das deckt sich auch hoch. Ich glaube, ich kann von oben klatschen. Oh, hier sind Musikblöcke oben auch, okay. Kannst du mal Kokosnuss oder so darstellen. Ich weiß es nicht, ich bin am höchsten Nichtpunkt der Map. Okay, ich gehe mal runter und kämpfe mal hier gegen den Typen. Komm, komm, der kann auch nicht so viel haben. Ah, ich hab gesprintet, scheiße. Ich hab gesprintet. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein! Halb Herz. Die Runde hätte ich eh nicht gezählt, ich hatte gesprintet, das heißt, ich hätte runterspringen müssen. Habe ich euch noch nicht gesagt. Wenn ich sprinte, muss ich runterspringen. Aber war trotzdem ein sehr guter Kampf, als wenn er sich halt mehrmals gereckt hat, habe ich ihn halt gut gekombot. Okay, ähm, das war's dann mit der Runde und wir sehen uns gleich in der dritten Runde, bis gleich. So Leute, sind wir dann in der dritten Runde auf der Map Ice Cream. Ähm, ja, mal gucken, so gut ist Equip ist jetzt, ähm, so, so, so, ähm, Schuhe können aus. Okay, in der ersten Truhe, ja, doch, war jetzt nicht so gut, ähm, ich mal hier die Kiste, und ich glaube, es gibt hier nur zwei Kisten auf der Map, das ist Bullshit. Das ist einfach nur Bullshit. Nein, kann ich jetzt würde nicht sagen. Besseres Equip habe ich jetzt in zwei Truhen nicht bekommen. Ah doch, ich weiß noch, da ist noch eine Truhe. Drei Truhen gibt es. Komm. Ich kann jetzt nicht so viel Pech haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist mega. Okay. Und ich habe gesehen, ich habe gesprintet. <lacht> Ich hab gesprintet. Schade. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal eine vierte Runde, letzte Runde. Ähm, vielleicht ist die Runde jetzt extra kurz, aber naja. Wir sehen uns gleich. So Leute, da sind wir denn jetzt in der letzten Runde auf der Map Palermo. Ähm, wir haben es jetzt noch nicht. Oh, da war noch Eisen drin. Zwei Stück. Also bis jetzt, das Equip ist noch nicht so cool. Ähm, aber das ändert sich jetzt noch. Ja, doch. Ähm, ist ganz gut. Ähm. Um, so so so und der Helm, das Schwert, um, falls ihr euch übrigens fragt was das für ein Texture Pack ist, das ist das Neody's Texture Pack, ich finde das mega schönes Texture Pack ist, es ist halt ein 16er Edit, Ähm. Um, aber schaffe ich den Sprung, ja schaffe ich, nice, gutes Equip bekommen, ich nochmal hier hinter, also dafür, dass es halt wirklich ein 16er-Texture-Pack ist, ist finde ich das wirklich echt ein schönes-Texture-Pack ist. Ähm, auch die True zum Beispiel und alles, also mega-schönes-Texture-Pack. Ein ähm, bisschen Müll kann hier mal rein. Ähm, gut, das ist ein nettes Equip. Und dann klatschen wir den Gegner hier mal. So, der hat sich in die Mitte Alter, der eine hat einfach mal schon mal vor dir der gut. Ja. Doch. Können wir ein diesen Diaschwert, glaube ich, machen. Ist der überhaupt dort? ist schlecht. Nee, der ist nicht hier. War hier überhaupt wer? Nee, auch nicht. Oh, lol. Jo, nice. Sechs Dias, da habe ich und mit dem Rest, keine Ahnung, gucken. Und ich hoffe jetzt mal, dass hier keiner kommt. Müssen wir schon, glaube ich, erstmal einen Brustpanzer? Äh. Ist da, da kommt wer, und ich brauche die jetzt erstmal, um mir ein Equip zu machen. Sieben Dias, ja, doch. Ist ganz annehmbar. Hä, wie kam ich hierher? Achso. Ich habe mich gerade selber gefragt, von wo ich. Ach, egal. Ich bin sehr verwirrt, deswegen bin Ist bei mir normal. Okay, es leben aber nur noch drei Spieler, aber ich glaube, die sind alle sehr gut equipped, sag ich mal. Ähm, übrigens nebenbei, ich bin im Taumik-Clan. Wenn ihr auch in diesen Clan wollt, dann äh, schickt mir oder Squidzocker eine Freundschaftsanfrage. Wir werden so schnell wie möglich annehmen. Schreibt uns einfach dann irgendwie auch per MSG, dass ihr rein wollt. Ähm, der Vorteil an diesem Clan ist, jeder, der in diesem Clan ist und mitspielen will, kriegt eine Anfrage. Das heißt zum Beispiel in Skywars... Oh, oh shit. Ähm. Als ob. Oh, du wirst ja direkt Schneebellen. GG. Ähm, das heißt zum Beispiel, ähm... Ihr könnt eigentlich am besten mit uns mitspielen, wenn ihr ähm, in der Party seid. Das ist zum Beispiel ganz gut für Livestreams oder so. Ähm, also ist einfach nur so ein kleiner Vorteil. Wenn ihr Lust habt, schickt mir oder schickt mir das Gezog einfach eine Abfrage und dann wird das gemacht. Und ja, dann mache ich nochmal die Ammo und dann sehen wir uns gleich. Ja, Leute, das war's es dann mit der heutigen Folge Skywars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich darf jetzt endlich wieder sprinten. Endlich so toll. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und drückt auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Das ist ganz wichtig, damit ihr kein Video mehr verpasst. Naja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, das war's von mir und ich sage, ciao!